Lichtbrecher Habt ihr euch nicht schon mal gefragt, wie schlimm es für jemanden sein muss, der auf ewig in seiner Vergangenheit lebt? In einer Vergangenheit, die sich mit grausamen, abstrusen Bildern füllt und man jene einfach nur mit mehreren Schlägen auf dem Kopf oder mit einem geraden Schuss in den Schädel für immer aus den Augen nehmen möchte? Wenn nicht dann wird euch dieses Gefühl in meiner Reihe einen süßen Besuch abstatten. Tretet ein in eine surreale Welt voller Schmerz, Leid, Schuld und dem Wissen, in einem Leben gefangen zu sein, welches nur noch von verronnenen Memorien lebt. Einem Leben, in welchem alle zur Hölle verdammten Seelen eine zweite, bessere Chance gegeben wird, wenn sie es dann verdient haben.